Ja, Hi und willkommen mein name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake Ja, in der letzten Folge haben wir hier uns ein bisschen mit Shinra gekloppt und ja, da ist ein bisschen eskaliert würde ich sagen, da sind ein paar viele Leute und Roboter und Hunde gekommen und das war schon ein kleiner Krieg irgendwie und ja, aber wir haben unsere Mission erfüllt, Jesse hat äh, den Sprengstoff irgendwie besorgt oder die Dings aus den Sprengstoff äh, ausgetauscht oder äh, weiß ich nicht, äh, mein Gott. So oder äh, ja, neun besorgt irgendwie so weit war dann. Ne, gut. Ähm, heilen wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Gut sieht noch alles toll aus. Weiter. So, jetzt machen wir uns noch auf dem Weg zurück zu den Slums und ja, dann gucken wir mal. Scheint noch ein bisschen zu dauern, ja, glaube ich. Ne, geht jetzt einfach nicht so schnell. Auf den ersten Blick jedenfalls. Ich glaube, es war hier. Oh, Bingo. Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit halt gesagt. Fallschirme? Ah, Fallschirme. Du bist auf gut Glück hierher gekommen. Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Darauf hatte ich ehrlich gesagt auch schon getippt, so Fallschirme, aber. Hey, okay. Wer nicht viel zu weit? Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Hm. Gut, dann mal los! springt schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Hey, bist du verrückt? Ja. Was soll das denn werden? Ja. Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. nicht immer so streng kommt ich bin nicht dein kumpel ich bin nicht dein kumpel alter aber stimmt wir sind ja auch der platte also macht irgendwie sinn etwa drüber sind ja Ganz schön blamiert Alles misslingt mir War doch okay Du hast dich für uns eingesetzt Sei stolz drauf Wie? <lacht> Wir haben gerade echt einen Lauf <lacht> In letzter Zeit allerdings Alles Clouds verdienst Ah, schön alles klar schöner fehler ich nenne einfach alles was im Original nicht vorkommt jetzt Filler, ne? Habt ja nichts dagegen ne? kennt ihr alle das spiel hat das... hat aber das alle schon durchgespielt und so ne? nehmt jetzt mal an ne? jeder sagt halt das ist das beste spieler zeiten ne? also ich meine jeder kennt das spiel ne? Also sage ich einfach hier so? Spoiler ne also, ich bin zum Ballenteil, leichte Verbrennung kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel Ach, ist schon gut. <lacht> Mir nach okay, ob Jesse und Bigs schon zurück sind. da so, Sind wir denn jetzt überhaupt noch? Jetzt sind wir hier. Okay, hm. was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Hä? Okay. Alles klar, hive hey, geht. Ach, hier sind wir. Ach, jetzt sind wir hier. Warte mal, dann war ich glaube ich noch nicht da. Überall am gucken, ey. Konnte ich schon mal hier hin? Ich weiß nicht. Rostpfade. Hm, doch, hier waren wir doch schon mal. wollte nur mal gucken, okay. Na ja, gut. Oh Gott, wo ist der jetzt im Gang da? Alles klar. Hier wohnt Biggs. Hm. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Äh, also gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, ach, egal. Dann lass uns mal zu Jessie gehen. Oh, da drin ist doch Licht an, was? Ich sag ja nichts. In diesem Wohnheim lebt Jessie. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Kommt bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Ironisch. Was soll das heißen? <lacht> Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich Geh weg und guckst du dann genau dahin, wenn ich da reingehen will. Hallo, ja gut, was ist, was stimmt eigentlich mit dir und Katzen? Kommt, meine Kleinen. Komm, kommt schon her, wir haben Besuch. Die drei haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs nach hause bringen. Die Wunde, mir was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Nee. Keine Angst, meine Schnuckis. Der das meinte er mit. Ich zeig dir meine Katzen. Von hier, aus, hier aus seid ihr. Weil Der lebt also hier in diesem Katzenviertel. Hey, Mountie, du etwa? Na, Süß wie immer. Komm, Pascha, lass dich mal kraulen. Kannst ruhig eine streicheln, Kumpel. Welche findest du denn am niedlichsten? Kannst du die unterscheiden? Klar, ist doch meine Familie. Das sind Sir Mountzellot, Madame Bunnyban und Pascha Dora. Höchster Freude. Das ist <lacht> <lacht> Gott. wir du mal nach Bix und Jessie schauen könntest. Stell mir so vor, irgendwie geklaut. Okay? Oh Gott ich möchte jeden abschlachten im umkreis von zwei metern so äh, wo muss ich jetzt hin ich glaub, schon wieder falsch geil ist eigentlich meine karte da ich wollte schon sagen ich hatte meine karte hier Uh. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Und weil du so toll warst, oh yeah. noch was extra. Uh, Wart. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da habe ich nämlich sturm uh, Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Hm. Okay, okay, okay, okay, okay. Ich denke drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jessie Spezial mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na, was für Dinger? Die Belege sagen mir nichts. Oh, oh, bist du süß, Cloud? Schon gut. Überlass alles einfach mir. <lacht> Von Sauerkraut. Das lasse ich lieber bleiben. wir haben die viel zu, weiß nicht. Die haben den Charakter viel zu likable irgendwie gemacht. Also nicht. Oh Gott ich sage ja nichts kennt ja das spiel okay und sind einige orte jetzt hier dunkel ich muss ja ich muss die ganzen orte neu erkunden dann bin ich mir hier nur ein hat sich aber verändert verstehe es nicht erklärt mir einer der treppe kann ich nicht hochgehen Alles klar, ähm, müssen wir als nächstes machen? Jetzt die Regeln des Slums, also pen ja, ja, okay, das steht auch. Wir müssen zum Haus immer tiefer und äh, bald besuchen, wenn die hier irgendwo da aufhaben. Ja, der siebte Mal oft das meine ich. Sollte mich schlafen, legen oder auch nicht? Okay, ich glaube, ich muss ja noch mal alles neu entdecken, weil jetzt hier nachts ist. ne? Sonst laufen wir mal tagsüber hier rum oder was? Dann macht mich schon wieder so ein bisschen paranoid, dass ich hier irgendwie weil ich nicht was neues finde oder so. so ich habe zwar gesagt, der Teil von Mietka im Vergleich zum anderen Rest des Spiels. Ist ja relativ klein, ne? aber jetzt sind wir schon, weiß nicht, seit fast sechs, sieben Stunden hier, nur in diesem Gebiet, und da kommt noch eine Menge von Midgar, also. Irgendwann frage ich mich echt, wann wir hier mal weggehen. Weil er kommt noch eine Menge von Midgar. Da ist noch eine Menge Orte, die wir ja besuchen. Im Originalspiel jedenfalls. Wir können jetzt ja nicht, weiß nicht, zehn Stunden lang nur in dem Gebiet hier hocken, irgendwie. Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Da lang muss ich. Ne ja okay. Dann gehe ich mal schlafen. noch nicht mal gerendert. Vernünftig. Bis zum nächsten Tag schlafen, würde ich dann sagen. Ne ja, ausruhen das ist jetzt einfach nur, weil es nicht zum Heilen und der andere ist, weiß nicht, um die Story fortzusetzen. Nehme ich an, ja, war ziemlich lange weg, nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Mhm. Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch Den habe ich übrigens mal gegoogelt. Ja, der kam im Original vor. Der ist in verschiedenen Orten im Spiel Meine aufgetaucht. Steckten Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Hm. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht. Dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm -mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. <lacht> <Ach>. <lacht> Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Claude. Du auch. Tiefer. Menü was? Okay. Ähm, ja. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Klaus! Was ist los? Schnell. Komm mit. Wir wollten gerade auf. Hallo, Amotte. Wird mal gedrückt, aber ist nichts passiert. Nichts wie hin. Ah, hab ich habe mir schon gedacht also das ding war jetzt wenn ich das gedrückt gehalten habe dann hat sie ja gefüllt und das ist sozusagen ja damit ich damit nach der cutscene irgendwie weiß ich nicht das menü noch mal aufgerufen wird ne? damit ich nämlich noch vorbereiten kann und so alles klar gegner niederstrecken geschicklichkeit 40 prozent okay ähm, ich habe ein paar neue zauber frost behandeln schon musik so frost luft Glut haben wir und er hat weiß mal die ganzen basis zauber hier level, ne? so, ich meine die hat jetzt ein level mehr als vorher ne? dann bilde ich mir nur ein ja, machen wir einfach weiter so ja so, erstmal analysieren wieder äh, immun gegen als Mögliche Entfesselung. Alles klar. Okay, hier passiert ein paar Sachen, die auch nicht im Original passiert sind. Na, ich werde das immer wieder sagen. Äh, äh, äh, äh. Wieso wird das nichts? Grad voll kaputt äh. Boom. und hat gerade ziel gewechselt nachdem der nur noch fast gar keine ap hatte Na, schafft man Leute typen Mehr. Äh. Äh. Sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht Mein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Ja, gerade so. weg hier ich habe das gefühl die versuchen uns aufzuhalten echt das muss ein altraum sein ja, das habe ich doch ich kann die kamera nämlich nicht zurückdrehen irgendwie Das Barrett und Jesse. Jesse! Ich komme gerade. Nihilistisches Wesen, okay? Warte, ich analysiere das Ding erstmal. Ich muss an. Ich bin ein Art Boss. Nein! verdammt nochmal den Links weg Ich zähle auf dich. Was geht los? So, die war so ein bisschen effektiver ja. Äh. Äh. Da muss er einen Ich mache mal euch alle kaputt hier. Verteidigung ist geschwächt worden, alles klar. Alter, was ist hier los? Kann machen? ob mal ja. erstmal alle ja, oh, kaputt. war schon Dreck. Ich hoffe, die Viecher kommen ja jetzt nicht immer wieder, ne? Ich habe je mehr Viecher, ich erledige es so... Mehr Schaden nimmt Tat, ne? Nein, nicht schon wieder. natürlich da komm her! Oh, zu weit weg oh. Oh, komm her in die fresse in die fresse sag mal leicht magie einsetzen oder so ne starke Resistent, da steht auch weil cloud noch mal da jetzt von schon wieder so bringt es nicht so was dafür wenn wir mal ein du sollst vielleicht mal heilen zwar tiefer wollte ich eigentlich nicht machen ja Oh Gott, weißt du, das, weißt du, äh, ah. ist auch noch da, sehe ich gerade. Wir hat das Vieh schon wieder voller P-Pass. Weißt du, aber leicht dran. Warum? Show you can, Show you can. Ich habe gesagt, Show you can. Okay, cool. Geht's noch, Jesse? Was ja! Oh nein! Denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Schön, Dank auch, Shimra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber. <lacht> oh. Oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach, was. Bist du etwa verletzt, Jessie? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch. Du setzt dich hin und rust dich aus. Und trinkst einen verdammten Tee. Nee, Quatsch, falscher Kater. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Mhm. Ja. Gleit, bist du einsatzbereit? Das kostet aber extra. <lacht> Am Geld soll's nicht scheitern. So. Laut ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Jetzt geht die Story weiter. Du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung. <lacht> <lacht> Alle wissen, was zu tun ist. Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Alles klar. Freunde? <lacht> ist wieder Freunde? Kümmere dich um die anderen, okay Kumpel? Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lappenfieber zu so, Ich frage mich, ob das jetzt die Mission ist. Auch. Versuchst du etwa mich zu trösten? <lacht> Danke, Cloud. Seit jetzt die Mission, die jetzt im Original war, da kommt jetzt wieder so eine filler-Mission. Mehr ja, tiefer. Auf in den Kampf. Komm schon, tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Die ausrüstung von gruppen die einmal der Gruppe angehört haben, lässt sich auch in ihrer Abwesenheit anpassen. So kannst du bei Bedarf benötigte Materie oder Assessors austauschen, alles klar. Cool, äh, ja. Äh, ist hier irgendwas Neues? Ich check mal hier die Shops und so ab. Ne? Ob der da nichts dagegen oder Hab ich eigentlich immer noch nicht hier irgendwie weitergemacht. So, 13 von 15, so wie mache ich das? Wenn du Spezialfertigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an. Und lade insgesamt zehnmal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Äh, ich habe doch nicht viermal erst Leute in Schockzustand eingepackt oder? Hätte das schon mehrmals gemacht. Stehe nicht. Äh, mein Gott. Hey, da. So. Es ist die Karte wieder aufgedeckt, die gesamte hier. So, hast so was Neues? Dir den in den zu Sieht nicht so aus, ne? Nee. Na gut. Dann gehen wir mal, schauen uns vielleicht so ein, zwei Cutscenes noch an und dann können wir den Part beenden, ne? Wir haben schon 29 Minuten, egal. Äh, dann gehen wir, Gibt es da nichts mehr? Hier ist nichts mehr. Ne? Die Rostpfade sind irgendwie nicht mehr. Egal, ich renne jetzt da nicht nur warum, weil, wenn das jetzt irgendwie eine Mission jetzt hier ist, ne? die auch im Original vorkommen dann müssten ja eigentlich die ganzen Charaktere Jesse bix und Wedge, die müssen ja eigentlich dann auch vorkommen. In dieser Mission, aber scheint ja offensichtlich nicht da, falls sein bix ist, ja, da, aber das war es dann auch schon dachte, er macht da irgendwie die Striptease oder so also an der Stange. Wart zum Bahnhof müssen wir. Alles klar. dann gucken wir mal, was jetzt hier noch so passiert. Ne ich höre wo Musik. Fragezeichen. Das heißt, ich muss hier irgendwo sammeln wahrscheinlich. Ne? Kann ich irgendwo Musik hören? Kaufen? Ich werde die wagen die du kaufst, als Favoriten des Alleskönners ausschreiben. Die werden wegnehmen wie nichts. Aber das Thema, jetzt ja, aber ich habe original. Das kam nämlich nur in einer einzigen Szene im Spiel vor, während es während so eine Tutorial-Szene, wo erklärt wurde, wie Substanzen funktionieren. Deswegen wussten die meisten Leute irgendwie nicht, dass das Thema ist. mich unterstützt. Warum sprichst du mich an? So, ich könnte ja alles von dem ein aufkaufen, aber als no, da seid ihr ja. sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Äh, nö, gut, das wird eine ernst. Sache bereite dich anständig vor. Dann bin ich überhaupt voll geeilt. Nö, Die haben mich noch nicht mal voll geheilt Er gibt nicht. Leute, gut. wo ich auch sagen, ich beende Part hier. Und in der nächsten Folge starten wir dann die nächste Mission, ne? Ich nehme an, das ist dann, weiß ich nicht, Kapitel 5 oder so, ne? Jetzt war Kapitel 4, ne? Keine Ahnung, es war in Kapitel 5, ich weiß es nicht. Egal. Ähm, ich beende Part jedenfalls hier. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.